Na, gute Nacht, meine Damen und Herren. Der Deutsche Bundestag hat einen neuen Gesetzesentwurf entlassen. Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD. Leute, habt den Mut, eures, euch eures Verstandes zu bedienen. Sapere aude. Das heißt das nämlich. Ich gehe mal kurz darauf ein. Ich habe mir oh, jetzt ja, eine Dreiviertelstunde die Mühe gemacht, den Kram mal durchzulesen. Das ist vom 3.11. Ich lese es jetzt nicht alles vor, aber es geht um das Wort insbesondere das Infektionsschutzgesetz. Infektionsschutzgesetz basiert auf Infektion. Ich werde hier oben, ich werde mal einen Rahmen einfügen, ich werde hier oben, hier werde ich noch mal den Link zu den Fremdwörtern einfügen. Das heißt, wenn eine Infektion vorliegt, dann kann man so ein Infektionsschutzgesetz auch erlassen. Nebenbei, hier am Rand steht, das ist die Vorabfassung. Wird durch die lektorierte Fassung ersetzt. Also sagen wir es mal so, wenn der Gesetzesentwurf schon so weit ist, der ist furchtbar lang, 50 Seiten irgend sowas, ähm, dann wird er jetzt bloß noch quergelesen, also so quergelesen und auf Feinheiten und Fehler geprüft, dass dann die Fassung ähm, durch die absolut gültige Fassung ersetzt wird. Und da handelt es sich bloß noch um Kleinigkeiten ein paar kernsätze die geltung dieser maßnahmen ist im wesentlichen bis zum 31 märz 21 beschränkt ha, denkst du es kommt noch schöner die fortschreitende verbreitung des coronavirus und der hierdurch verursachten krankheit saß also Covid 19 machen deutlich dass weitere regelungen notwendig sind mit dem zweiten gesetz wurden die auf grundlage Eingeführten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, Infektion, <lacht> ich krieg doch wirklich Husten, getroffenen Regeln und Maßnahmen entsprechend weiterentwickelt und ergänzt. Ich sag's mal so: ähm, Euch das jetzt alles vorzulesen, das, das wäre Schmuck am Nachthemd. Aber ich sag's nur kurz: Es wurde so verfeinert und ausformuliert, äh, und mit, da wurden selbst Punkte durch ein Komma ersetzt und durch kleine Wörter ersetzt dass, wenn es geht, jetzt alles möglich ist, was nur möglich sein kann. Noch ein Satz, unter anderem wurde durch Änderung des fünften Sozialgesetzbuches vorgesehen, dass das Bundesministerium für Gesundheit durch Rechtsverordnung bestimmen kann, das reicht also, dass als Bestandteil des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherung ein Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion schon wieder das Wort, oder auch das Vorhandensein von Antikörpern besteht. Also, es wird immer feiner, das Gesetz. Vor diesem Hintergrund und aufgrund neuerer Erkenntnisse über Covid-19 und in Kürze möglich erscheinender Impfprogramme, aha, in Kürze möglich erscheinen, also es könnte durchaus sein, ist eine weitere Fortentwicklung der gesetzlichen Grundlagen angezeigt. Aha, also wir müssen das praktisch jetzt noch genauer fassen, sagt Sing, sagten sich diese beiden Fraktionen. Die bisher auf der Grundlage der Paragraphen 28 und folgenden getroffenen notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung Pan, der Pandemie Pan, guckt hier oben hin, führen teilweise zu erheblichen Eingriffen in grundrechtliche Freiheiten. Ach nee, sie dienen nur zum Schutz. Der Bevölkerung von Neuinfizierungen. <lacht> Bei diesen Fremdwörtern kriege ich immer das Husten. Um den verfassungsrechtlichen Anforderungen des Parlaments vorbehaltes, angesichts der länger andauernden Pandemielage und fortgesetzt erforderlichen eingriffsintensiven Maßnahmen zu entsprechen, ist eine gesetzliche Präzisierung, ne, gesetzliche Präzisierung im Hinblick auf Dauerreichweite und Intensität möglicher Maßnahmen angezeigt. Der Gesetzgeber nimmt vorliegend die Abwägung der zur Bekämpfung erforderlichen Maßnahmen und betroffenen grundrechtlichen Schutzgütern vor und regelt somit die wesentlichen Entscheidungen. Also mal ganz so locker dahingesagt, wir machen das schon alles für euch. Ne? Und so wie wir es machen, ist es richtig. Es gibt eine Lösung, ja? digitale Einreisemeldung und ja... Mit der Benennung nicht abschließender Regelbeispiele etwaiger Schutzmaßnahmen gibt der Gesetzgeber Reichweite und Grenzen ex exekutiven Handelns vor. Also im Prinzip nicht abschließender Regelbeispiele, wir können uns noch mehr einfallen lassen. Ja, es soll alles digitalisiert noch verbessert werden, auch in Bezug auf weitere Meldepflichten und meldepflichtige wird eine solche Pflicht schrittweise bis Ende 2022 eingeführt. Und das fiel mir dann auf und dann äh, könnte ich euch jetzt noch ganz viel vorlesen. Also man plant ein Ende zum Ende 2022, wie es so aussieht. Ne? Dann geht es auf alles Mögliche ein. Alternativen gibt es keine. Das kostet uns übrigens alles nichts. Ne? Das ist nicht so schlimm. Ihr könnt es euch ja selber durchlesen. Ich werde euch dann die Sache verlinken. Ja, dann äh, es könnten aber für Bürgerinnen und Bürger, wieso haben sie nicht BürgerInnen geschrieben, Kosten entstehen, wenn sich irgendwas Besonderes ereignet. Ne? Ja, und so geht das weiter und weiter und weiter und dazu wurden Änderungen im Infektions <lacht> Infektionsschutzgesetz vorgenommen. Zu § 28 wurde noch was dazugefügt, nämlich in § 28a. Und dann ne, wird ein Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und dann machen wir aus dem Risiko ein Gebiet, was wir festlegen, das Robert-Koch-Institut speziell. Und so geht das die ganze Zeit durch. Es werden auch jetzt Zahnärzte und Tierärzte äh, mit dazu genommen, damit man äh, solche schlimmen <lacht> epidemischen Lagen, oh, epidemisch, <lacht> furchtbar, ähm, um da Hilfe zu leisten die zu bekämpfen. Mein Gott. Also ich krieg da wirklich... Ja, und so geht das immer, immer, immer weiter. Ach ja, Surveillance, Überwachung. Ne? Ich habe das mal raus, rauskopiert. Also Überwachung, damit ist die Überwachung ist, äh, von Verhalten, Aktivitäten oder Informationen zum Zwecke des Sammens beeinflussens. Das kenne ich von früher. Als ich in der DDR war. Da wurde Überwachung nicht bloß zum Gucken genommen, sondern, wie hieß es früher, Horchen und Greif, ne? Auch zum Beeinflussen genommen. Surveillance. Deswegen sagt man auch Surveillance. Ist besser, das hört sich nicht so böse an. Uff. Kann ja nur Spaß vergehen, ne? Und so geht das die ganze Zeit weiter. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Impf-Surveillance, ja. Was heißt Vigilanz? Das habe ich mir da auch extra rausgeschrieben. Und das äh, hört sich ja immer alles viel besser an. Also, lateinisch von vigilantia, äh, Wachsamkeit, Fürsorge, bezeichnet einen Zustand andauernder Aufmerksamkeit bei eintöniger Reizfrequenz. Zum Beispiel ein versierter Autofahrer auf der Autofahrt. Ne? Also, der hat immer die gleichen Reize, aber er ist wachsam. Und dann wurde noch was zugefügt. Ich habe da noch teilweise nachgeguckt, aber... Und in dringenden Fällen kann die Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen werden. Eine nach Satz 5 erlassene Verordnung tritt ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. Ihre Geltungsdauer kann mit Zustimmung des Bundesrats verlängert werden. Ach, da ist der Bundesrat dann wieder gefragt. Ja, und dann geht es noch im Einzelnen auf diesen Paragraphen 28a, also das ist Zugefügte, ne? Notwendige Schutzmaßnahmen können auch sein und jetzt kommt alles, der ganze Katalog, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im privaten sowie im öffentlichen Raum. Also letzten alles überall, Maskenpflicht und dies und das, was wir jetzt schon teilweise kennen. Sogar ein Verbot der Alkoholabgabe, obwohl Alkohol, ich weiß, ist antiviral, ne? das könnte helfen. Ja und dann äh, habe ich mal grün angestrichen, die Anordnung der Schutzmaßnahmen muss ihrerseits verhältnismäßig sein. Mhm. Tatsache. Ja, und dann gibt es hier so einige, in diesem 28a, einige typische Grenzen, die wir schon kennen. Die 50 neuen Infektionen, die 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen und, na und so weiter. Ich habe ja nur über alles Mögliche schon berichtet. Was soll denn noch passieren? Das ist die große Frage. Was soll noch passieren? Was soll noch kommen und äh, vor einem überschreiten eines schwellenwertes sind entsprechende maßnahmen insbesondere dann angezeigt also wenn die infektionsdynamik eine, Überschre Infektion, eine überschreitung des schwellenwertes in absehbarer zeit wahrscheinlich macht wisst ihr was wenn das wirklich ähm, so richtig gefährlich ist dann sage ich zum beispiel nicht so in vier tagen tritt dies und das in kraft ich denke das ist alles so gefährlich was denn, wo sind die ganzen Kranken? Wo ist das alles? Na, diese Informationen, die wollte ich euch noch geben, damit ihr nicht ruhig schlafen könnt. Eine schlechte Nacht. Macht was, aber macht endlich was. Und macht es dann gut. Bis dann.